Digitaler Wandel war eine dieser Passwörter der letzten Jahre. Digitalisation ist dabei, das zu verändern, wie wir lernen und arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren, auch teilweise wie wir unsere Beziehungen gestalten. Digitalisation ist Alltag, niemand kann sich dem entziehen. Und was wir auch jetzt schon über den digitalen Wandel wissen, die Gesellschaft wird durch Digitalisation nicht a priori wie durch Zauberhand gerechte, demokratische oder transparente. Die Teilhabe an die digitale Gesellschaft ist an Voraussetzungen geknüpft und was wir beide ganz fest glauben ist, Bildung ist der Schlüssel an die Teilhabe. Es entstehen neue Benachteiligungen und immer wieder neue Arten von digitaler Klüften, denen wir auch wie in der Jugendarbeit mit Bildung entgegensteuern müssen. Ein zweites Erkenntnis ist, dass es so etwas wie Digital Natives nicht gibt. Wer dies von Jugendlichen behauptet, bürdet ihnen unzumut mal viel Eigenverantwortung auf weil er schwingt damit dass sie alle erforderlichen fähigkeiten und kompetenzen irgendwie ganz alleine schaffen nein im gegenteil wir sind alle digital learners und werden das ob wir es wollen oder nicht bis zum unseren lebensende auch bleiben das dritte erkenntnis die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir für eine volle Teilhabe an der digitalen Gesellschaft benötigen, gehen weit über die bloße Nutzungskompetenz hinaus. Wir brauchen kreative und gestalterische Fähigkeiten, genauso wie zumindest ein grundlegendes Verständnis der darunterliegenden der Technologien. Digitale Technologien brechen nicht wie ein Unwetter über uns ein, auch wenn es häufig den Anschein hat, sondern die sind von, von Menschen gemacht und gestaltbar. Was auch viele erkannt haben, die Bedeutung von kritischen und analytischen Fähigkeiten im Umgang mit Medien nimmt zu. So. Total viele Themen, mit denen wir uns in der Jugendarbeit in den letzten Jahren auseinandergesetzt haben, von Radikalisierung bis Rechtsdruck, haben eine sehr, sehr starke mediale Komponente. Wir leben in einer komplexen Welt mit sehr vielschichtigen, so ineinander verwobenen Kausalitäten, mit, mit Themen, die alle irgendwie auch groß und global miteinander zusammenhängen. Gleichzeitig ist fast alles, also sehr vieles davon, was wir über diese Welt wissen oder zu wissen glauben, medial vermittelt. Eine funktionierende Demokratie setzt mündige Bürger und Bürgerinnen voraus, die kontinuierlich Lust drauf haben, sich mit dieser Komplexität auseinanderzusetzen, sich zu informieren, Qualität von Informationen zu überprüfen, auch in Diskussion miteinander. Ständig alles in Frage zu stellen, zu hinterfragen. Sobald ich mich von der Komplexität der Welt erschlagen gebe, die, die Lust verliere, mich damit auseinanderzusetzen oder diese Lust gar nie erst richtig entwickle, bin ich äh, Rattenfänger, Rattenfängerinnen, jedweder Couleur, die simple Antworten auf schwierige Fragen anbieten, ein leichtes Opfer. Und nun zur Jugendarbeit. Wie können wir den Herausforderungen des digitalen Wandels, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, begegnen. Eine dieser Wege, die wir hier haben, ist das Schlagwort digitale Jugendarbeit. Es gibt aber noch viele andere Begriffe dafür, die alle ungefähr das Gleiche oder etwas Ähnliches meinen. Es bedeutet, dass die Jugendarbeit äh, sowohl im Online-Raum als auch im analogen, herkömmlichen Face-to-Face-Raum stattfindet, miteinander in Verbindung steht, aufeinander Bezug nimmt. Also sowohl als auch. Digitale Jugendarbeit ist also nicht nur Online-Jugendarbeit. Digitale Jugendarbeit nutzt digitale Medien und das vor allen Dingen in drei Bereichen. Einerseits als ein Arbeitsinstrument, als eine Umgebung oder Aktivität und auch als Inhalt in der Jugendarbeit. Und die Ziele, die Ziele sind die der ganz klassischen Jugendarbeit. Hier ändert sich eigentlich nichts. Wen brauchen wir? in der digitalen Jugendarbeit und das sind die digitalen Jugendarbeiter und Arbeiterinnen. Und auch das kann ganz vieles bedeuten. Eines auf jeden Fall ganz sicher, eine aufgeschlossene Haltung diesen digitalen Medien gegenüber, grundlegende Skills und Kenntnisse und ganz wichtig, die Unterstützung durch die Organisationen, im Rahmen dessen diese Personen tätig sind. Wenn wir also sagen, die digitale Jugendarbeit nutzt die digitalen Medien als Arbeitsinstrumente, als Aktivitäten und als Inhalt, was kann das zum Beispiel sein? Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis? Also als Arbeitsinstrument, da haben wir einen ganz wichtigen Bereich, den ja Jugendarbeit schon ganz lange macht, Beratung. Und das eben auch in der Online-Welt als Online-Beratung, Informationen zur Verfügung zu stellen, nicht nur in den ganz klassischen Webseiten, sondern auch in den sozialen Netzwerken, manchmal sogar mit eigenen Apps. Und es bedeutet natürlich auch die Online-Kommunikation mit den Jugendlichen. In vielen ähm, verschiedenen Ebenen, in den sozialen Netzwerken, äh, mit dem Handy, wie auch immer und was auch immer da noch auf uns zukommt. Vielleicht werden es Uhren sein oder Brillen oder Jacken. Wir werden es sehen. Ja, wir nutzen digitale Medien für Aktivitäten, für Spiele, für medienpädagogische Projekte, für die Wissensvermittlung und... Auch für Autoaktivitäten. Digitale Jugendarbeit heißt nicht, dass ich nur drinnen in Räumen bin. Da ist vieles möglich. Und wir nutzen es als Inhalt. Jugendliche können journalistisch tätig sein. Sie können in Medienprojekten selbst kreativ werden. Und es heißt auch, wir reflektieren mit Jugendlichen über die Medien. Wir überlegen mit ihnen, was bedeuten diese Inhalte. Wir überlegen, können die Inhalte, die sie da finden, auch stimmen und wir schauen uns auch so ganz einfach wirkende Dinge wie Sicherheitseinstellungen in den sozialen Netzwerken an. Wenn wir sagen, die Ziele der Jugendarbeit ändern sich nicht, dann stimmt das. Denn Jugendarbeit hat schon immer das Ziel gehabt, Jugendliche in ihrer Ganzheit zu stärken und sie bei der Entwicklung äh, zu begleiten. Das ist mit den digitalen Medien nicht anders als ohne ihnen. Was wir aber sehen, ist, dass Jugendliche nicht zwischen den Online- und den Offline-Welten unterscheiden. Das heißt, wenn wir Erwachsene das machen, dann vergessen wir vielleicht auf einen Teil des Lebens der Kinder und Jugendlichen und was wir also machen müssen, ist beide dieser Bereiche mit einbeziehen, ganz egal, wo wir mit ihnen unterwegs sind um eben genau diesen Zielen sie gesamtheitlich begleiten zu können, diesen Zielen auch wirklich folgen zu können. Somit geht es in allen diesen Diskursen über digitale Jugendarbeit überhaupt nicht darum, Jugendarbeit neu zu erfinden, sondern das, was passiert, ist eine Weiterentwicklung im Sinne der, der sich ständig veränderten Rahmenbedingungen innerhalb welcher wir handeln. Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, und diese war immer schon zukunftsgerichtet. Es geht um die Unterstützung unserer jugendlichen Zielgruppe in der Gesellschaft, in welcher sie jetzt leben, in welcher sie jetzt gerade groß werden, und aber auch ganz essentiell in der Gesellschaft, denn sie dann selbst als Erwachsene mitgestalten werden. Und Digitalität wird eben ein konstituierender Bestandteil dieser Gesellschaft sein. Lebensweltorientierung war immer schon ein Eckpfosten professioneller Jugendarbeit und soll heute digitale Medien als einen essentiellen Bestandteil jugendlicher Lebenswelten ganz selbstverständlich mit, mit einbeziehen. Und genauso, wenn wir von Sozialraumorientierung sprechen, so haben wir Sozialräume so zu verstehen, wie Jugendliche sie auch selbst verstehen, nämlich als hybride Räume, wo das Online mit dem Offline ineinander fließt. Jugendliche trennen selbst schon lang nicht mehr zwischen Aktivitäten On- und Offline und somit sollten wir aus der Jugendarbeit damit auch aufhören. Alle bisherigen Diskurse über Vermittlung von Medien und digitale Kompetenz waren bislang, also zumindest in Österreich, sehr auf die Schule ausgerichtet. Und ich finde es wichtig, dass wir aus der Jugendarbeit uns auch zu Wort melden und darauf aufmerksam machen, dass wir auch als eine komplementäre Sozialisationsinstanz dazu einen wichtigen, Beitrag leisten können, dass es Dinge gibt, die wir besonders gut können. Denn ähm, genau das, was die Jugendarbeit ausmacht, definiert auch unsere Stärken in der Vermittlung von, von digitalen Kompetenzen. Und dabei rede ich allen voran über das Mediengespräch. Die Jugendlichen sind tagtäglich damit beschäftigt, für sich aus dem, was sie in den Medienwelten begegnen, einen, einen Reim zu machen, sich zu orientieren. Diese Orientierungsprozesse, die laufen ganz stark so in den jugendlichen Gruppen untereinander, aber sie brauchen dafür sehr wohl auch Erwachsene gegenüber, sind aber sehr selektiv dabei, welcher Erwachsene dafür taugt. Und was dabei besonders wichtig ist, sind vertrauensvolle, auf gegenseitige Wertschätzung basierende Beziehungen auf Augenhöhe. Und genau solche Beziehungen aufzubauen, ist doch ein Kernkompetenz der Jugendarbeit. Ich erlebe JugendarbeiterInnen oftmals sehr, sehr tief, tiefstaplerisch, wenn es darum geht, die eigene Wirksamkeit oder, oder auch die eigenen medienpädagogischen Kompetenzen einzuschätzen. Dabei ist häufig bereits in der Situation, wo Jugendliche beginnen, über Mediendinge mit uns zu reden, schon sehr viel erreicht. Und aktuell liegt eine Umfrage der immer 13 vor, die besagt, dass das zum Beispiel in der Wiener Jugendarbeit auf täglicher Basis basiert. Ja, es ist eigentlich tägliche Praxis, Jugendarbeit ist also Beziehungsarbeit und wenn wir das anhand von Influencern oder YouTubern hernehmen, dann heißt das auch, dass wir Erwachsene ein bisschen ein Vorwissen brauchen, um in dieses Gespräch auch schnell einsteigen zu können. Wir müssen also vielleicht die gängigen YouTuber, YouTuberinnen kennen und müssen wissen, wofür sie stehen. Beispiele im Jahr 2017, 2018. Katja Grasewitsche, wenn dieser Name fällt, dann müssen wir wissen, jetzt geht es um Sex. Wenn der Name Novrich fällt, dann wissen wir, jetzt geht es um Gewalt oder zumindest gespielte Gewalt. Die Frage, was ist echt oder was ist fake im Bereich der Gewalt? So zwei Beispiele hier. Ein riesiges Plus, denn Jugendarbeit hat, äh in der Vermittlung von Medienkompetenz sind auch die häufig sehr, sehr flexible und ergebnisoffene Angebotsformen. Wir sind nicht gebunden an Curricula, sondern können Themen dann aufgreifen, wenn die in der Gruppe zum Thema werden. Und dadurch äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass eine Botschaft bei einem jungen Menschen wirklich ankommt, Weitaus größer, als wenn er sie in Wirklichkeit mit was ganz anderem beschäftigt ist. Also auf der EU-Ebene gab es eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesen Fragen Digitalization and Youth Work ähm, beschäftigt hat. Und äh, ich war Teil dieser Arbeitsgruppe und wir haben uns angeschaut, was können denn so Beispiele ähm, aus der Praxis sein? Wie kann das praktisch jetzt ausschauen, nach so viel Theorie von uns beiden hier? Da haben wir ganz viele Beispiele gefunden in Europa im Bereich der Infos, also Informationen online für Jugendliche, auch mit Hilfe der sozialen Netzwerke. Wir haben einiges an Online-Beratung in verschiedensten Sprachen mit verschiedenen Zugängen, sei es von Apps oder über Chats oder über sonstige digitale Wege gefunden. Wir haben sehr viele Beispiele im Bereich der Digital Literacy, wir würden vielleicht auch Medienkompetenz hier dazu ähm, sagen, also Projekte, die dazu dienen, damit Kinder und Jugendliche Online-Quellen beispielsweise besser beurteilen können, einschätzen können und auch für ihren Kontext ähm, nutzbar machen können. Wir haben viele Partizipationsprojekte gefunden, wobei man sagen muss, das könnte noch mehr sein. Und ganz viele Projekte gibt es im Bereich der Kultur- und Medienarbeit. Auch hier wieder könnte man dazu sagen, medienpädagogische Projekte. Wir haben viele Projekte gefunden, wo die Entwicklung von technischen Fähigkeiten im Vordergrund steht. Also das Schlagwort Coding würde da hineinpassen. Und Jugendarbeit beschäftigt sich natürlich auch mit dem Spielen, also auch einiges an Beispielen zum Thema Digital Gaming. Ein Verzeichnis äh, dieser Beispiele aus ganz Europa findet sich im Endbericht. Ja, wir haben schon am Anfang angesprochen, die Haltung von Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen äh, ist etwas ganz Entscheidendes. Es ist äh, vielleicht wichtiger, die entsprechende Haltung zu haben, als alles und jedes in der digitalen Welt selbst ähm, umsetzen und machen zu können. Und mit dieser Haltung, mit dieser aufgeschlossenen, wertschätzenden Haltung äh, ist auch äh, verbunden, sich auf diese digitale Welt einzulassen. Also nicht von vornherein zu sagen, das ist nichts für mich, bin zu alt, das geht mich nichts an, es interessiert mich nicht, denken, Darf ich mich das? Das ist überhaupt nicht die Frage. Und als Privatperson darf ich selbstverständlich auch so leben. Aber wenn ich in meinem Beruf mit Jugendlichen, die einfach denen diese Welt eine sehr wichtige ist, eine sehr entscheidende ist, diese Haltung habe, dann werden die Jugendlichen nicht zu mir kommen, mir nichts erzählen. Ähm, ich muss also durchaus hier offen, wertschätzend sein, damit ich ähm, hier dieses Gespräch, die... Projekte angehen kann. Ich muss also mit Neugierde und mit Offenheit mir erzählen lassen, was da abgeht, ähm, wie die Apps funktionieren, welche Kettenbriefe gerade im Umlauf sind und ähnliches. Beispiel Kettenbriefe, ein schönes Beispiel dafür. Kettenbriefe kennen wir alle, wurscht wie alt wir sind. Meine Generation hat sie noch mit Post und Schokolade gefüllt verschickt, können sich heutige Kinder äh, nicht mehr vorstellen. Wenn also ein Kind zu mir kommt und sagt Kettenbriefe, werde ich mir nicht weiter irgendwas dabei denken, ähm, wenn ich die nicht entdeckt habe, wie sie für die heutigen Kinder sind. Die sind oft angsteinflößend, sie sind grauslich, sie sind verstörend, sie beunruhigen, wenn man dann nicht weiß, ob man jetzt nicht doch unbeliebt ist äh, bei den eigenen Freunden. Ähm, ja, hier brauche ich die Offenheit im Gespräch mit den Kindern, um überhaupt zu verstehen, um was für ein Phänomen es sich hier handelt. Die Haltung ist also ganz wichtig, aber auch Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen brauchen digitale Kompetenzen und in der schon vorher erwähnten Arbeitsgruppe haben wir uns auch mit diesem beschäftigt. Es geht eher um die Lernfelder für die Jugendarbeit. Der erste Punkt ist so mal der Umgang mit der Digitalisierung. Was bedeutet denn Digitalisierung überhaupt im Bereich der Jugendarbeit? Welche Auswirkungen hat sie? Welche Auswirkungen hat sie auch für die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben? Der zweite Bereich ist die Planung und das Design von Jugendarbeit mit digitalen Medien. Der dritte Bereich, und du hast es vorher schon erwähnt, ist die Informationsbewertung, also eben genau diese Fähigkeit, Online-Quellen, die dort gefundenen Materialien beurteilen zu können und dann auch für den eigenen Kontext einschätzen zu können. Ich muss wissen, was ich dann mit denen auch tue. Wenn ich also in WhatsApp dieses fürchterliche Hundebild finde, wo die armen Hunde aus irgendeinem europäischen Land angeblich so sehr gequält werden, muss ich es dann unbedingt gleich teilen, wenn der Kettenbrief Teresa Figaldo in meine Hände gelangt ist, muss ich es unbedingt gleich teilen, um allen anderen Kindern auch Angst zu machen. Das muss man einfach in diesem dritten Bereich der Informationsbewertung lernen. Der vierte Bereich ist die Kommunikation und hier geht es durchaus um die Kommunikation der Jugendarbeiter und Arbeiterinnen mit den Jugendlichen. Wie gestalte ich diesen Prozess? Auf was soll ich hier achten? Was soll ich auch lieber lassen? Jugendarbeit heißt auch kreativ sein und daher sind wir im fünften Bereich auch im Bereich des digital kreativseins. Welche Tools gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Programme gibt es? Auf was muss ich auch hier achten? Sechstens, die Online-Sicherheit, also überhaupt all diese Punkte, auf die man achten muss, die man besser lässt. Welche Einstellungen ich in Programmen vornehmen kann, welche Programme ich vielleicht zum Beispiel aus Gründen des Datenschutzes auch nicht verwenden werde. All das sind Fragen aus diesem Bereich. Und siebtens, das Leben ist einfach ein beständiges Dazulernen, reflektieren, evaluieren, neu entscheiden, umstellen. Und bei den digitalen Medien ist das noch viel wichtiger. Digitale Jugendarbeit lebt also davon, dass dieser Reflexionsprozess häufig, ständig da ist und dass man nicht davon genervt wird. Und jetzt auf nach Finnland zu einem ganz konkreten Beispiel, Arno. Genau. Ich möchte ein Fallbeispiel erzählen, eine Geschichte von einer Kleinstadt, die in Finnland, in dem Land, wo ich herkomme, ein bisschen als so ein Musterschüler im Sachen digitale Jugendarbeit gilt. Ich habe es mir genau angeschaut und ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus Lappenrand da geredet. Und was ich finde, zeichnet sie besonders aus und scheint mir für die Umsetzung von digitaler Jugendarbeit ganz besonders cool geeignet, ist diese Flexibilität, mit welcher sie Dinge ausprobieren, draus lernen und eben manchmal auch scheitern und diese Offenherzigkeit, mit welcher Sie dann auch über über ihre Fehlversuche sprechen. Sie haben gerade einen Artikel veröffentlicht, wo Sie darüber schreiben und das heißt sehr bezeichnend uh, Digital bruises, unsere digitalen blauen Flecken. 2014 uh, hat man in da, einen Mitarbeiter eingestellt, speziell um die Online-Angebote der Jugendarbeit zu betreuen, um damit Kolleginnen und Kolleginnen zu entlasten, die gemeldet haben, dass das parallel zu der anderen Arbeit schwer geht. Das wurde als eine große Errungenschaft gefeiert und man war sehr stolz drauf, etwa sechs Monate lang. Dann bereits machten sich die negativen Auswirkungen solcher Spezialisierungen bemerkbar, nämlich dass die Kolleginnen und Kollegen, deren Zuständigkeit es fortan nicht mehr war, in digitalen Welten unterwegs zu sein, begannen zu merken, dass sie den Anschluss verlieren. Dadurch, dass das nicht mehr ein Teil ihrer Job ist, waren sie nicht mehr gezwungen, sich mit den medialen Lebenswelten der Jugendlichen zu beschäftigen auf eine kontinuierliche Basis und spürten, dass ihnen dadurch dann auch was fehlt. Und auf das hat man dann total rasch reagiert und die Rolle des neuen Kollegen neu definiert. Und er war fortan dafür zuständig, die digitale Angebote und Aktivitäten von allen zu unterstützen. Also mehr auf die, auf die, auf die unterstützende, rückenstärkende Ebene. Und man sah, dass das so gut war, und fasst das in einem einfachen Rechenbeispiel zusammen. Sie sagen, wenn 20 Menschen fünf Schritte machen, entfaltet es mehr an Wirksamkeit, als wenn eine Person alleine 100 Schritte macht. Und somit hat man sich auch da, darauf eingestellt, es ist total okay, dass Menschen sich in unterschiedlichen Tempi bewegen. Manche machen ganz vorsichtige kleine Schritte, andere Riesensprünge, aber die Hauptsache ist, die gesamte Jugendarbeit setzt sich in Bewegung Richtung mehr Digitalität. Ein Spruch, den ich öfter gehört habe von den Kolleginnen und Kollegen aus Lappenrande, war: jetzt müssen wir alle ein bisschen Finnisch lernen, wir können das. Damit wollen sie betonen, dass digitale Jugendarbeit auf eine vorhandene Kernkompetenz der Jugendarbeiterinnen aufbaut. Beziehungen aufzubauen, Jugendliche auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist et eben etwas, was Jugendarbeiterinnen gut drauf haben. Und zwar auch dann, wenn sich die Handlungsumgebungen verändern. Und das können nicht nur die finnischen Jugendarbeiter und Arbeiterinnen, sondern auch unsere. Ja, genau. Zu einem zweiten Thema, das hier und dort häufig als ein Hindernisgrund identifiziert wird, technische Ressourcen. Dieses Hindernisgrund wollte man in da gleich vom Tisch wischen, und hat dann eingangs wirklich sehr, sehr viel Equipment angeschafft. Jede Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin bekam einen persönlichen iPad und ein iPhone. Hätten wir auch gern, oder? Dann aber das Erkenntnis. Ähm, viele starten auf ihre Geräte, die jetzt da plötzlich auf dem Arbeitstisch lagen, und wussten nicht so genau, was jetzt von Ihnen erwartet wird, aber es entstand so dieses mulmige Gefühl, irgendetwas wird jetzt von mir erwartet. Ähm, Ausstattung alleine, ohne die wichtigste Komponente, die JugendarbeiterInnen gut mitzunehmen, erzeugt hauptsächlich Druck. Ausstattung ist wichtig, aber die, die Software komponente, die menschliche Komponente, muss man dabei genauso berücksichtigen. Und genau daraus leitet sich dann noch ein drittes Learning aus Lappenrande ab. Das, was digitale Jugendarbeit braucht, sind neue Lern- und Experimentierkulturen. Fortbildungen sind, wie du das auch vorhin erwähnt hast bei den Kompetenzen, Fortbildungen sind wahnsinnig wichtig, aber wir dürfen uns nicht dahinter verstecken. Viele Phänomene in den Medienwelten von Jugendlichen sind dermaßen kurzlebig. Wenn die erste Fortbildung dazu stattfindet, ist das vielleicht auch schon ein Ding von gestern. Das heißt, das, was wir brauchen, ist ein sehr, sehr schnelles, ein flexibles und versuchhaftes. Schauen wir mal, lässt sich damit was machen? Und solche Experimentierkulturen sollten wir auf jeden Fall kultivieren. Das schließt selbstverständlich auch das mit ein, dass die Dinge, die wir versuchen, auch des Öfteren auch mal scheitern. Und das dürfen sie. Oder sie werden einfach fad. Ja, was braucht es jetzt eigentlich? Noch einmal so ein bisschen zusammengefasst. Was braucht es in der Jugendarbeit, um die optimalen Bedingungen für die digitale Jugendarbeit äh, herbeizuführen? Es braucht zuerst einmal uns, die Jugendarbeiter und die Jugendarbeiterinnen, uns als Personen mit der aufgeschlossenen Haltung, mit der Bereitschaft, Neuem auszuprobieren, mit der Bereitschaft auch ständig was dazu zu lernen, ob es in offiziellen Weiterbildungen ist, die im Übrigen manchmal sehr viel Spaß machen, oder auch einfach so im Team miteinander on the fly. Und natürlich braucht es die Möglichkeiten, von den Jugendlichen zu lernen. Ich muss auch hin und wieder mal ganz für mich selbst etwas ausprobieren. Ich muss schauen, ob das eine oder andere soziale Netzwerk nicht doch für den einen oder anderen arbeitskontext auch interessant sein könnte auch wenn es mich persönlich vielleicht gar nicht so interessieren würde und was heißt digitale jugendarbeit für uns als teams müssen jetzt wirklich wirklich alle sich mit diesen fragen rund um digitalität äh, herumschlagen reicht es nicht wenn eine oder einer das tut der beispiel aus Kovola zeigt sehr Eindrucklich, nein, es reicht nicht. Es war früher, es ist vielleicht jetzt noch in der Jugendarbeit total üblich, dass es im Team diesen einen Medienwutze gibt, der, die dann für alles zuständig ist, rund um Medien. Jetzt sind aber die Themen rund um Digitalität dermaßen breit, dass sie sich nicht auf ein Teammitglied delegieren lassen. Und gleichzeitig möchte ich auch ein bisschen eine Entwarnung aussprechen. Es müssen nicht alle alles tun. Wir begegnen diese Herausforderungen der Digitalität als Team, nicht als Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen und können total gut darauf aufbauen, was sind so die individuell unterschiedlichen Interessen und Stärken und Schwerpunkte der einzelnen Teammitglieder. Die digitalen Welten sind breit und ich bin mir sicher, da findet jeder von uns etwas, woran wir andocken können. Die, die eine kommunikative Interesse haben, können sich in Social Media austoben. Für Leute mit kreativ-künstlerischen Interessen finden sich genug neue Ausdrucksmöglichkeiten, Menschen, die von der Wichtigkeit des haptischen Handwerklichen überzeugt sind, die finden ihr neues digitales Zuhause vielleicht in der Making-Ecke. Und für Menschen, die gerne spielen, sind die digitalen Spiele eine Spielwiese ohne Ende. Was mit Digitalität auf jeden Fall passiert, ist, die Veränderungsprozesse verschleunigen sich und unsere Handlungsumgebungen verändern sich immer schneller und die Frage ist, wie gewährleisten wir als Team, das, dass das wir da gut mithalten können? Und da geht es allen voran drum, welche Lernkulturen kultivieren wir und welche welche lernen und äh, Experimentierräume schaffen wir für uns und füreinander. Und da gibt es die verschiedensten Formen, wie man Neues dazulernen kann, von Selbstaneignung über gemeinsames Ausprobieren, Austausch mit Kolleginnen bis hin zu, was auch wahnsinnig wichtig ist, Neues lernen gemeinsam und den Austausch mit den Jugendlichen. Es geht allen voran darum, als Team das Gefühl zu haben, wir, sind da gut dabei, wir sind gut an diesen Themen dran. Niemals werden wir überall ganz vorne mit dabei sein. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns auch im Team gegenseitig dabei bestärken, dass wir gut unterwegs sind. Es ist mir so eine Gefühlssache. Und die Teams brauchen auch eines, sie brauchen eine Organisation, die hinter ihnen steht, die es ermöglicht, so agieren zu können, die den entsprechenden Rahmen schafft. Und eine dieser Rahmenbedingungen ist mal eine entsprechende Strategie, dass es gern gesehen wird, gewünscht ist dass alle an einem Strang ziehen und miteinander dieses Ziel der digitalen Jugendarbeit umsetzen. Und es braucht natürlich Ressourcen, es braucht Infrastruktur. Nicht immer und überall werden alle gleich, wie in deinem finnischen Beispiel, jeder ein eigenes iPad und iPhone haben, aber zumindest die Möglichkeit, ein ähm, Smartphone im beruflichen Kontext nutzen zu können, äh, hier auch ausprobieren zu können, dies auch in der Arbeit mit den Jugendlichen zur Verfügung zu haben, ist etwas sehr Wichtiges. Und es braucht auch diese Zeitressourcen, dass ich es tun kann, dass es nicht irgendwie nebenbei mitlaufen muss, sondern es auch als etwas Wichtiges in diesem Bereich gesehen wird. Etwas, was ohnehin schon mehr und mehr passiert ist, es muss in den Aus- und Weiterbildungsprogrammen vorkommen, Möglichkeiten geschaffen werden, dass hier dazu gelernt werden kann. Und eine wichtige Rahmenbedingung noch. Die rechtlichen Aspekte müssen eingehalten werden und das ist von den Kinderrechten bis äh, zu dem privatsphäre Schutz der beteiligten Personen bis zum Datenschutz. Äh, manches dabei, was wohl so auf Anhieb sehr klar und einsichtig ist und anderes, das vielleicht sperrig, unerfreulich, aber trotzdem notwendig ist. Also... Es besteht für uns aus der Jugendarbeit absolut kein Grund, uns vor den digitalen Wandel geschlagen zu geben. Das Wichtigste, was dazu gehört, unsere Jugendlichen gut zu begleiten und zu unterstützen, haben wir nämlich schon drauf. Und der Rest ist lernbar. Und in diesem Sinne möchten wir euch jetzt vier Empfehlungen und auch zwei Warnungen mit auf den Weg geben. Beginnend mit den Empfehlungen. Jedes Mal, wenn die Kids damit beginnen, mit dir über irgendein Mediending zu reden, freue dich. Denn es ist ein Zeichen davon, dass sie dir eine vernünftige Antwort oder ein gutes Gespräch zutrauen. Kauf dir ein Handy, aber mit genügend Speicherplatz. Gewöhn es dir an, Jugendliche regelmäßig über neue, aktuelle Apps auszufragen und lass dir diese erklären. Was ist es? Was kann das? Wofür nützt man das? Spiele ein Spiel, das die Kinder dir am Handy oder auch wo auch immer empfehlen, mindestens zehn Levels lang. Gib nicht auf. Trenn nicht zwischen digital und analog, denn die sind eins. Und fühl dich nicht alt, weil in den digitalen Medien sind wir alle alt. Oder jung. Oder jung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wow, ihr habt das bis jetzt durchgehalten. Mhm.